Um eine möglichst vollständige Suche in einer Datenbank zu bauen, benötigen wir Synonyme, Oberbegriffe, verwandte Begriffe und Unterbegriffe für jeden einzelnen Aspekt unseres Themas. Suchen wir zum Beispiel nach Literatur zum Einfluss der Flüssigkeitszufuhr beim Sport auf die Leistungsfähigkeit, können wir zunächst die Begriffe Hydration, Sports und Performance mit dem Bullschen Operator AND verknüpfen. Die Treffer beinhalten dann alle drei Aspekte. Allerdings wird zum Beispiel in Web of Science dann auch nur exakt nach diesen Wörtern gesucht. Um Performing, Performed oder Performer mitzusuchen, können wir das Trunkierungssternchen nutzen. Dieses wird einfach an den Wortstamm gesetzt und alle möglichen Wortendungen werden durch die Datenbank bei der Suche ergänzt. Dadurch sparen wir uns die Mühe, für jeden Suchbegriff alle Modifikationen einzeln mit dem Bullschen Operator OR zu verknüpfen, damit sie gleichberechtigt gesucht werden. Eine Suche mit der Trunkierung erhöht die Treffermenge. Sie finden so Treffer, die Sie mit dem einfachen Begriff eventuell verpasst hätten. Trunkierungen können übrigens auch innerhalb von Wörtern eingesetzt werden, zum Beispiel um unterschiedliche Schreibweisen zu suchen.